Und damit herzlich willkommen zum dritten Teil der Asterix Reviews. Vorletztes Mal haben wir uns das Centurio Zelt angeschaut. Wenn ihr das sehen wollt, klickt hier. Und letztes Mal haben wir uns das kleine Hinkelstein Set mit Oberlichts angeschaut. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr jetzt auch hier klicken. Heute werden wir uns allerdings. Das Set anschauen, auf das ihr endlich gewartet habt, und zwar das Asterix-Haus. Ich freue mich schon, ultimativ dieses Set aufzubauen. Man sieht hier hinten schon mal ein paar Funktionen, ein paar Bilder, Innenraum. Und hier unten sieht man dann noch eine ganz schöne Zeichnung. Und ich würde sagen, legen wir los. Erst einmal, wow. Was ist hier alles dabei? Wir haben eine Tüte mit den Grundplatten. Das ist in dem Fall... Ganze zwei Stück, zwei große Platten, die man super für Mox verwenden könnte. Im Gegensatz zu den anderen Sets haben wir tatsächlich hier Bauabschritte. Das heißt, wir haben hier Tüte 1, Tüte 2 und hier nochmal Tüte 3. Mit dabei haben wir noch einen Stickerbogen mit etlichen Strohteilen, so sieht es aus. Schritt Nummer 1 Ich merke gerade, wir haben hier noch einen teile dabei, mit dem man einfach besser die Teile trennen kann. Tüte 1 ist circa nach 20 Minuten fertig. Bis jetzt begeistert mich das Set absolut. Abschnitt Nummer 2 ist jetzt fertig und ich bin... Echt geflasht, wie gut das hier gemacht ist. Ich habe die Vorderseite gebaut und hier so ein bisschen die Dachdiele. Jetzt kommen hier diese ganzen gelben Steine. Und ja, das sieht schon mal ganz schön spektakulär für 15 Euro aus. Da haben wir schon wieder einen neuen Aufkleber und ich finde, er sieht dieses Mal eigentlich echt gut eingesetzt aus. Das Haus ist nun fertig und jetzt kommt die letzte Tüte, die Tüte 4 mit den Figuren. Bevor wir uns allerdings das Haus genauer anschauen, kommen wir erstmal zu den Minifiguren. Als erstes haben wir hier die gute Mine. Wie viele wissen, es, dass die Frau von dem Häuptling Majestix so eine Backrolle dabei ist die finde ich finde, schön gestaltet ist und die sich sogar drehen lässt. Als nächstes haben wir dann Automatix der sozusagen der Schmied der Gallier des unbesiegbaren Dorfs. Bei dieser Figur habe ich mich echt gefreut, sie aufzubauen, weil sie war damals einer meiner Lieblinge mit dem Typen, der da immer mit seinem Fisch da rumgeschlagen hat. Er hatte einfach Mjölnir dabei, oder wie man das ausspricht. Ich finde aber tatsächlich, er ist sehr schön gestaltet, vor allem mit dieser Schürze. Die Hose ist tatsächlich dieselbe, die Asterix hat, da hätte man vielleicht noch eine braune nehmen können. Er hat eine Frisur, die auch sehr der Frisur seiner Frisur aus dem Kopf. Bei Asterix darf natürlich die Person Asterix nicht fehlen. Asterix haben wir hier ebenfalls eine kleine Figur und ich finde Asterix ist auch ziemlich gut gestaltet. Vor allem mit dem Helm und dem Torso. Das einzige Problem ist, kann ich, dass ich mir vorstellen kann, ist, dass die Flügel an seinem Helm sehr, sehr leicht abbrechen können, so wie es aussieht. Trotzdem finde ich, dass sie mit Abstand eine der besten Figuren der Asterix-Serie von Lidl ist. Nun haben wir noch Obelix, den kennen wir ja schon auf den, aus dem letzten Review. Du, genauso wie Asterix hat Obelix auch einen dual moded helm und diesen coolen Wildschweinfuß hier in der Hand. Aber ich finde, die Figur ist nach wie vor gelungen. Bloß finde ich, dass es mit den Zöpfen jetzt nicht so wirklich optimal gemacht ist. Auch hier ist dann wieder so so eine Art Ständer dabei, bei der halt so ein bisschen aufgeführt wird, was es für ein Set ist. Kommen wir nun zum Set an sich. Bei dem Set kann man das Dach vollkommen abnehmen. Die eine Seite des Daches besteht aus einer ziemlich großen Platte und wirklich, wirklich vielen gelben Steinen. Das Gute daran ist, dass hier auch sehr, sehr wenig an Teilen gespart wurde. Dasselbe haben wir auch auf der anderen Seite. Dort haben wir hier nämlich auch noch mit so einem Loch ähm, in der Mitte, damit der Kamin hier gut durchpasst. Was ich auch noch nett finde, ist, dass sie hier sozusagen diese Balken haben. Das das heißt, es sind sozusagen diese Bretter, die hier noch rausgucken. Das sieht man vor allem hier. Da sieht man, dass auch diese Bretter hier rausgucken. Bei diesem Set wussten die Designer auf jeden Fall, was sie tun sollen. Und deswegen ist es für den Preis von 15 Euro einfach nur grandios. Optisch macht das Ding extrem viel her. Und es ist einfach super für Leute, die gerne in ihrer Jugend Asterix und Obelix gelesen und angeschaut haben. Und ich denke, das werde ich auch in zukünftige Brickfilme mit einbauen. Die Tür kann man auf- und zu machen. Finde ich ganz nett. Vorne ist man ja noch sehr schön gestaltet. Man hat hier direkt mal ein paar Blümchen vor dem Haus, dann so eine Art Weg. Daneben ist dann schließlich hier ein Fenster mit einem kleinen Fensterbrett und darunter eine Bank, auf die sich zum Beispiel der Oberleg setzen kann. Was ich noch schön an Sepp finde, ist, dass hier auch mit Pflanzen gearbeitet wurde und vor allem wieder nicht an Teilen gespart wurde. Wir haben hier lauter solche kleinen herausstehenden Teile. Hier oben haben wir noch ein Fenster, das aber leider ziemlich unnötig ist, weil von hinten, hier kann man sich nämlich nicht hinstellen und aus dem Fenster gucken. Ich bin auch ziemlich vor dass hier die Sticker ganz okay eingesetzt wurden. Es sieht letztendlich gar nicht mal schlecht aus mit den ganzen Holzdielen. Auf der Rückseite haben wir ein kleines Gestell, das sozusagen das Gegenstück zur Vorderseite ist. Das heißt, das Haus sieht von hinten einfach so aus. Kommen wir nun zum Kamin, der meiner Meinung nach ziemlich cool gelungen ist. Hier wurde nie an Teilen gespart und das ist das sehr Besondere bei den Lidl-Sets. In dem Haus befinden sich ein Kamin mit einer kleinen Axt und einfach ein bisschen Zubehör und einem Schild über den Kamin. Das sieht man auch ziemlich oft im Comic. Der Tisch hat eine ziemlich schöne Bautechnik, also mit einmal einser runden hohen Platten gebaut wurde. Aber auch dieses Set wird nicht von vielen Stickern verschont. Wir haben hier ein kleines Fass aufgeklebt und hier oben ein Regal. Was ich ein bisschen schade finde, dass man das Regal halt auch buildable machen könnte, also dass da wirklich ein 3D-Regal ist und nicht so ein Aufkleber. Dasselbe haben wir dann hier vorne, da ist ebenfalls ein Aufkleber mit so einem Regal. Da ist natürlich meine selbe Meinung, man hätte es auch einfach bauen können. Bei den Figuren haben wir vier Figuren dabei. Die erste Figur ist Gute Mine, mit einer Küchenrolle, die drehbar ist. Als nächstes haben wir Asterix mit seinem geflügelten Helm, der ein extra Dolch hat und einen schönen Bauchprint. Nun haben wir Obelix, der ebenfalls einen schönen Bauchprint hat und eine wirklich gute wildschwein in der Hand hat. Als vierte Figur haben wir Automatics, der einen Hammer in der Hand hat und sein Mold passt sehr gut zu der Comic-Vorlage. Das Set macht vor allem von der Vorderseite extrem viel her. Hier wurde überhaupt nicht an Teilen gespart und jedes kleinste Detail wurde mit eingebaut. Das Dach besteht aus über 50 einzelnen Einzelteile und auch der Kamin wurde hier sehr schön mitgestaltet. Die Vordertür des Hauses lässt sich sehr leicht öffnen. Um sich den Inhalt besser anschauen zu können, kann man die Dächer des Hauses abnehmen. Innen findet man einen Tisch mit ein wenig zu trinken drauf sowie Sessel. Der Tisch hat eine sehr besondere und schöne Bauart. Es ist auch ein Kamininhalt mit einem Schild darüber. Bei diesem Set wussten die Designer auf jeden Fall, was sie tun sollen. Und deswegen ist es für den Preis von 15 Euro einfach nur grandios. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Das war jetzt das letzte Review-Video. Es wird noch ein kleines Überblick-Video über all diese Sets geben, die ich jetzt in den letzten Tagen vorgestellt habe. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.